Los geht's. Da gibt es jetzt hier eine Aufgabe über die Normalverteilung, die ein bisschen schwerer ist. Äh, hier wird die Lösung präsentiert. Wenn man eine Tabelle benutzt. Allerdings mit Geo zum Beispiel jetzt vielleicht viel leichter, dass es in einem anderen Video präsentiert. Eine Spaghetti auf der Verpackung steht 450 Gramm. Die Standardabweichung der Masse bei der Produktion ist. 12 wie viel muss der erwartungswert sein damit weniger als 3,5 der produktion unterhalb von 450 kann. ja das ist eine qualitätssicherung ja also die firma will nicht dass jemand sich beschwert ja und daher sagen sie 3,5 der produktion unterhalb von 450 das können wir akzeptieren aber mehr nicht also das ist jetzt unsere Konzept Qualitätssicherung. <lacht> Und in diesem Fall arbeiten wir erst mit dem Prozentsatz, da ein Prozentsatz äh, unterhalb des ist 3,5 Prozent, ja. Und die Tabelle nur Anteil, die Tabelle hier, ja, nur Anteil machen. 1 von dann müssen wir dieses 3,5 Prozent subtrahieren und dann. 96,5% wo steht hier jetzt diese Zahl hier in der Tabelle Ist es hier, nein steht da na wo ist sie oh, oh, oh, oh. Uh, so hier sehen wir ups, nein, ja hier zwischen diesen beiden Zahlen steht die gefragte Zahl zwischen also 965 oder ja 965 also, das sollte hier irgendwo dazwischen sein. Wo ist es näher? Hm, näher ist es zu um 0,96485. Da sieht man jetzt hier der Unterschied zwischen den beiden. Diesen Wert hier. Und schauen wir jetzt in der Tabelle. Das ist 1,81. Von der. Mittelwert. Daher nehmen wir mit einer guten Annäherung die zweite Spalte, also die zweite Nachkommastelle mit eins. Daher 1. Daher 1,81 mal die Standardabweichung oberhalb des Grenzes liegen müssen, damit nach hat eigentlich. Ähm Und wie viel ist das? Ah ja, der Mittelwert wird oberhalb von diesen Grenzen. Wir sind schon unterhalb und wir brauchen 1,81 mal die Standardweichung nach oben. Die Standardweichung ist hier gegeben 12 Gramm. Ja. Also wir multiplizieren, da wird ungefähr 22 Gramm. Ja. Daher muss der Mittelwert bei 400 liegen das bedeutet wenn die bäckerei es will dass so wenig prozent weniger als äh, was an der verpackung angegeben ist 450 gramm dann muss die bäckerei baguettes so produzieren dass der mittelwert höher als 450 also bei 472 liegt, ja, kann sie äh, gewährleisten. Äh, die Bäckerei halt das äh, genügend oberhalb äh, dieses Wertes stehen. Und schauen wir jetzt an, an, in einem anderen Beispiel jetzt hier, oder na, wir schauen das jetzt hier auch noch. Wie viel muss die Standardabweichung, also die Gen? Sein, damit 94 Prozent aller Baguettes mehr als 452 Gramm sind, wenn der Erwartungswert 80 Gramm ist. In der Tabelle steht 94 Prozent, also 0,04 an der sechsten, spalte an der 16 Zeile, also 1,5 zwischen sechste und siebte siebte Spalte 0,94 hm? dazwischen näher zu äh, 0,94 äh, schauen wir mal was wurde hier gerechnet Null neun drei neun vier drei. Ja, so hier und das Komma äh, fünf fünf. Stand fünfmal die Standardabweichung sein. Der tatsächliche Abstand zwischen Grenz- und Erwartungswert muss daher, so, was hier gegeben ist, 21 Gramm, das muss Ca, das 1,55 Standardabweichung sein. Daher sollte die Standardabweichung hochstens 21 durch 1,55, also 21 sollte 1,55 mal die Standardabweichung sein. Ja, 21 durch 1,55, da musste die Standard. damit äh, äh, die produktionsmaschine also qualität versichert äh, ja vorsichtig sollten wir hier beim runden sein 13,55 14 gramm das wäre allerdings oberhalb der grenze daher müssen wir doch auf 13 gramm abrunden. gut andere aufgabe ist etwas komplizierter die sehen wir obwohl sie so kurz ist andere video danke sehr